Alles auf Anfang. Neuer YouTube-Kanal mit 0 Abonnenten und 0 Klicks. Wie geht man nun am besten vor, um schnell Abonnenten und Klicks auf YouTube zu bekommen? Dieser Frage gehe ich im heutigen Video auf den Grund. Hey, mein Name ist Chris und ich habe bereits mehrere Kanäle aufgebaut und groß gemacht. Darunter ist auch der YouTube-Kanal Wissensautomat mit über 150.000 Abonnenten. Hier auf Creator Factory möchte ich meine YouTube-Erfahrungen mit dir teilen, damit auch du deinen YouTube-Kanal auf das nächste Level bringen kannst. Bleibe also unbedingt bis zum Ende des Videos dran und mache dir gerne Notizen, denn dann wird dir der Start auf YouTube garantiert leichter fallen. So, Punkt 1, Kanalthema finden. Bevor man mit YouTube anfängt, sollte man sich Gedanken machen, was man überhaupt auf YouTube hochladen möchte. Du brauchst ein bestimmtes Kanalthema, wofür dich deine zukünftigen Zuschauer abonnieren können. Wenn du ein Schminktutorial hochlädst, dann auf einmal wie du Fußball spielst, dann auf einmal ein Video wie du Fußball spielst und dann wie du eine Runde Fortnite zockst, dann werden dich wohl kaum die Zuschauer abonnieren. Warum auch? Sie erkennen einfach keine Struktur und wissen auch nicht so recht, was sie zukünftig auf deinem Kanal erwartet und ob du überhaupt Videos hochlädst, die für sie interessant sind. Wie dieser Kanal zum Beispiel. Hier warten dich Videos zum Thema YouTube und wie man selber YouTuber werden kann. Wenn ich auf einmal auf diesem Kanal Gaming-Videos hochlade, springen viele Zuschauer wieder ab oder neue Zuschauer würden mich gar nicht erst abonnieren. Sie erkennen einfach keine Struktur. Du hast dir schon ein Kanalthema bzw. eine Nische überlegt? Super, wie schaut's aus mit deinem Kanalnamen? Auch der ist wichtig für den Anfang. Klicke jetzt oben rechts auf das kleine i, wenn du diesbezüglich noch Inspiration brauchst. Punkt 2. Wiedererkennung. So, wenn du den ersten Punkt gemeistert hast und schon ein Kanalthema gefunden hast, dann braucht dein Kanal noch in irgendeiner Form Wiedererkennung. Und das kannst du beispielsweise mit bestimmten Farben auf deinem Banner erreichen, die du auch auf deinen Titelbildern vorkommen lassen kannst oder auch meinetwegen auf deinem Profilbild zu sehen sind. Vielleicht hast du auch eine lustige Begrüßung, die dich auszeichnet oder ein anderes besonderes Merkmal, das du immer wieder in deinen Videos vorkommen lassen kannst. Hauptsache, deine Zuschauer erinnern sich irgendwie an dich, wenn sie dich einmal gesehen haben. Das Angebot auf YouTube ist schließlich gigantisch groß. Du musst irgendwie Wiedererkennung erschaffen. Anfangen kannst du ja schon mal mit der Wiedererkennung deiner Kanalerscheinung, sprich deinem Kanaldesign. Wenn du dich jetzt fragst, wie mache ich das jetzt alles? Wiedererkennung, Banner, Logo, Abonnenten bekommen, gefunden werden auf YouTube und so weiter. Ich bin komplett überfordert. Ja, auf meiner website www.creator-factory.de werden wirklich alle deine fragen zu diesem thema und wie du deinen kanal zum explodieren bringen kannst geklärt schau da unbedingt mal vorbei wenn du mehr dazu wissen willst punkt 3 gute videoideen finden die richtigen videoideen sind mit der wichtigste punkt auf youtube um es anders auszudrücken auf youtube werden videos geschaut die am meisten ansprechen ganz einfach es gibt meiner Meinung nach nur drei Gründe, warum ein Zuschauer ein Video auf YouTube schaut. Erstens, weil er ein Video vorgeschlagen bekommt, möglicherweise weil gerade ein Trend entstanden ist und man mehr zum Thema vorgeschlagen bekommt. Zweitens, weil der Zuschauer in irgendeiner Form unterhalten werden will. Sei es, um den Lieblings-YouTuber zu schauen, gute Laune zu bekommen oder weil man Ablenkung braucht. Und drittens, weil man etwas lernen möchte, um sich selbst weiterzuentwickeln. Und damit hast du auch schon die Antwort. Erstelle Videos, die die Menschen in irgendeiner Form interessiert oder auch weiterbringt. Wenige wollen sich ein 50 Minuten Let's Play eines kleinen YouTubers anschauen. Wie wäre es mit einem unterhaltsamen 5 Minuten Zusammenschnitt aus dem Spiel? Wie schaut's aus mit Tutorials? Zu deinem Kanalthema passt sicherlich auch ein Tutorial, damit andere etwas von dir lernen können. Vielleicht betreibst du einen Gaming-Kanal, picke dir jetzt eine Frage heraus, die sich Anfänger in diesem Bereich häufig stellen oder die du dir damals als Anfänger gestellt hast und behandle diese Frage in einem neuen Video von dir. Vielleicht kannst du ein Tutorial machen und Anfängern Schritt für Schritt zeigen, wie man eine bestimmte Aufgabe in einem Spiel löst, wenn du Gaming-YouTuber natürlich bist. Dadurch lernen die Zuschauer etwas von dir und wollen vielleicht mehr dazu sehen. So können sich neue Zuschauer, die sich auf deinem Kanal verirrt haben, ganz schnell zu Abonnenten entwickeln. Genauso solltest du dich mal mit Trends versuchen, ein Trend wie Fortnite bricht aus, baue diesen Trend doch einfach mal für zwei oder auch drei Videos in deinem Kanal mit ein. Ich meine YouTuber wie Julian Bam machen es vor. Er hat zum Beispiel mal einen Film über den Fidget Spinner hochgeladen. Der Trend Fidget Spinner ist ausgebrochen ja, und er hat sich gedacht, warum mache ich denn nicht einfach einen Film dazu? So, vielleicht machst du auch Tanzvideos. Warum überträgst du nicht den Trend Fortnite zum Beispiel auf deinen Kanal? Mach explizit ein paar Tanzvideos über Fortnite Tänze. Das geht natürlich in jeder Nische und mit den verschiedensten Trends. Man muss sich einfach nur Gedanken machen und natürlich auch da übertreibe es dann nicht. Wenn du zu viele Trendthemen behandelst, dann wirkt das irgendwann unsympathisch. Aber lange Rede kurzer Sinn, bleibe deinem Kanalthema treu, versuche dich aber in die Lage eines Zuschauers zu versetzen und erstelle Videos, die sie sehen wollen. Punkt 4. Interagiere. Auf Social Media muss man sozial interagieren, um für aktive Zuschauer zu sorgen. Video hochladen und auf Zuschauer warten funktioniert nicht. Du musst sie dazu bringen, dass sie deine Videos weiterhin anschauen. Sie müssen das Gefühl bekommen, dass du dich für die Zuschauer interessierst oder dass du sie unterhalten willst oder in irgendeiner Form weiterbringen möchtest. Du bekommst einen neuen Kommentar auf dein Video? Ignoriere Kommentare nicht, geh auf die Kommentare ein. Stelle vielleicht mal einem Kommentarschreiber eine Gegenfrage, zeig Interesse, sei social. Wir sind schließlich auf Social Media. Der Zuschauer weiß dann, dass du ihn beachtest und schaut vielleicht bei einem zukünftigen Video nochmal vorbei. Er merkt vielleicht, okay, der YouTuber interessiert sich für mich, er geht auf meine Kommentare ein, ich schaue vielleicht mal bei den zukünftigen Videos vorbei. Schließlich ist diese Person ja nett oder diese Person, der Kommentarschreiber, baut einfach Sympathie mit dir auf. Und das hast du dadurch erzeugt, weil du einfach nur mit diesen Menschen geredet hast und nicht einfach nur das hingenommen hast und sagst so, okay, ich lade mal ein Video hoch und warte bis Zuschauer kommen. Du musst natürlich dich mit deinen Zuschauern auseinandersetzen und interagieren. Genauso solltest du dich bei anderen Kanälen, die das gleiche Kanalthema wie du behandeln, aufhalten. Hinterlasse bei anderen YouTubern in deiner Nische auch Kommentare und zeige, dass du dich auch für diesen Themenbereich interessierst. Das merken die Zuschauer und auch der eigentliche YouTuber. So können auch Zuschauer eines anderen YouTubers zu dir abwandern, wenn du häufig kommentierst, vielleicht Fragen von den Zuschauern des anderen YouTubers beantwortest und wenn du dann auch noch die drei vorherigen Punkte berücksichtigst. Und nun auch noch einige aktive Zuschauer gefunden hast, steigt deine Abonnentenzahl automatisch. Punkt 5. Wissen aneignen und weiterentwickeln. Das ist der wichtigste Punkt. Du musst dir immer Wissen aneignen und dich ständig weiterentwickeln. Um mal Einstein zu zitieren, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Wenn du dich weigerst, dich weiterzuentwickeln, wie kannst du dann wachsen? Jeder YouTuber verbessert sich nach und nach. Man muss nur bereit sein, sich darüber zu informieren, wie man weiterkommen kann oder mal nachdenken, wie man die Zuschauer noch zufriedener stellt. Informiere dich darüber, wie man seine Videos besser schneiden kann. Wie schaut es aus mit deinem YouTube-Equipment? Bist du diesbezüglich ganz gut aufgestellt oder könntest du da auch noch nachrüsten, um deine Videoqualität zu steigern? Analysiere YouTube-Kanäle der Konkurrenz. Was machen sie richtig, was machen sie falsch? Bilde dich einfach in diesem Themenbereich weiter. Und zu guter letzt habe ich noch einen sehr wichtigen Gedanken, der wirklich entscheidend für deinen YouTube-Erfolg sein kann. Viele YouTuber werden nicht erfolgreich, weil sie nicht bereit sind, in sich selbst zu investieren. Sie reden davon, dass sie bekannt werden wollen, aber tun nichts dafür und stattdessen finden sie Ausreden. Mal ein Beispiel von mir aus meinem echten Leben. Ich war vor ein paar Jahren mit einem ehemaligen Kumpel shoppen. Er erzählte mir, dass er Hilfe bei einem bestimmten Schulfach brauchte. Ich habe ihm dann ein gutes Buch empfohlen, das viele seiner Fragen auf einmal gelöst hätte, da dieses Buch mir selbst geholfen hatte. Seine Antwort? Nee, das kostet 30 Euro, voll teuer. Ich gucke ihn an, meine Blicke wandern nach unten und ich sehe, dass er Schuhe im Wert von über 150 Euro anhat. Er gibt lieber 150 Euro für Schuhe aus, anstatt 30 Euro für ein Buch, das viele seiner schulischen Probleme löst. Anhand dieser Gedankengänge habe ich sofort erkannt, dass diese Person niemals besser in diesem fach werden wird Er ist nicht mal bereit 30 euro oder zeit oder was auch immer auszugeben oder sich darum zu bemühen dass er sich weiterentwickelt So ist es eben auch auf youtube kein geld für eine kamera die du dir für youtube wünscht dann spare geld oder verkaufe alten kram aber sage nicht dass die kamera so teuer ist und du sie dir nie leisten kannst das ist nur eine ausrede obwohl dich diese kamera qualitativ weiterbringt und vielleicht auch für deinen youtube erfolg entscheidend sein kann Klar, manche Dinge sind nicht billig, aber vergleiche das mal mit Dingen, die du hast, die dich nicht weiterbringen, wie beispielsweise überteuerte Schuhe oder irgendwelche Statussymbole, die man einfach besitzt. Also spar dein Geld und setze es irgendwann gezielt für etwas ein, das dich und deine YouTube-Karriere voranbringt, wenn du wirklich hier etwas reißen willst. Du musst Zeit aufbringen, Geld aufbringen, dich stetig informieren und immer dranbleiben. Das ist eigentlich der, der Schlüssel zum Erfolg. Du willst schönere Videos gestalten, es gibt genug Bücher, die dir helfen, deine Kamera oder dein Mikrofon besser einzusetzen, damit die Qualität deiner Videos steigt. Und ja, es kostet Geld, aber das investierte Geld bringt dich weiter. Vielleicht baust du dir dadurch Reichweite auf YouTube auf und verdienst damit sogar noch Geld. Dann lachst du über die paar Euros, die du damals für die Kamera oder das Buch ausgegeben hast. Kaufst du nun unnütze Dinge wie mein ehemaliger Kumpel oder Dinge, die dich und deinen YouTube-Kanal voranbringen. Deine Entscheidung. Und wenn du immer noch dieses Video gerade schaust, bin ich umso glücklicher. Denn viele Zuschauer haben schon längst wieder abgeschaltet, aber das zeigt, dass du wirklich etwas auf YouTube reißen möchtest. Deswegen tue dir jetzt einen Gefallen. Klicke jetzt auf den ersten Link in meiner Videobeschreibung, um zu meiner Website zu gelangen. Dort habe ich zwei ausführliche Videokurse erstellt, die insgesamt mehrere Stunden gehen. Dort erkläre ich dir von Anfang bis Ende, wie man seinen YouTube-Kanal erfolgreich macht. Wir reden über wirklich alles. Wie der Start auf YouTube gelingt, absolute Grundlagen und gehen Stück für Stück immer mehr in die Tiefe. Du bekommst dazu noch viele Strategien und Wege, wie du einfach mehr Abonnenten und Klicks bekommen kannst. Du kannst gerne auf meiner Website nachlesen, was du alles in diesen Kursen lernen wirst. Und ja, ich verlange für die Kurse ein paar Euros. Aber auch nur, weil mich die Erstellung der Kurse sehr viel Zeit gekostet hat, ich laufende Kosten zu bezahlen habe und weil ich weiß, dass man dadurch motivierter ist, alles umzusetzen, was ich dort lehre. Schließlich hat mir Geld für diese Kurse bezahlt. Ich habe über drei Jahre gebraucht, um all dieses Wissen mir anzueignen und ich gebe es für ein paar Euros in diesen Kursen einfach weiter. Du kannst dir diese Jahre sparen und mit meiner Erfahrung und mit meinem Wissen, das ich weitergebe, ganz einfach auf YouTube durchstarten. Investiere in dich selbst und wir sehen uns dann auf meiner Website. Also dann, wir hören uns, ciao.